Hallo ihr Lieben! Immer schön fit bleiben, ne? Und deswegen öffnen wir heute auch wieder ein Kalendertürchen für euch. Und diesmal mit ganz, ganz lieben Grüßen von Mike. Mike ist ja der Coach und Trainer und Berater von mir. Und der möchte euch auch dran teilhaben lassen. Und er verschenkt einen Gutschein von 90 Minuten für ein Thema eurer Wahl. Im Sinne Körper, Geist und Seele. 90 Minuten Input für euch. Mega, das können wir online oder, oder offline gestalten für euch. Das einzige was ist, bis zum 22boden ist der gültig. Das heißt, wenn ihr den gewonnen habt, natürlich ganz entspannt einsetzen am Anfang des neuen Jahres. Genau ihr Lieben, also in diesem Sinne, kommentiert und teilt und immer schön fit bleiben. Ne? Also und lieben Dank Mike.